Willkommen zum zweiten Rennwochenende hier in F1 2020 My Team Career. Im letzten Mal haben wir unseren wunderbaren ersten Grand Prix beendet. Wenn wir mehr Anerkennung gewinnen, gibt es mehr potenzielle Partner, die mit uns arbeiten würden. Wir können jetzt einen weiteren Sponsor über das kontaktieren. Einen weiteren Sponsor? Das kam zu spät. Ja, das ich habe schon einen gefunden beim letzten Mal. Ich würde tatsächlich sagen, wir investieren unser Geld. Hier steht halt, ähm, man kriegt 60 Ressourcenpunkte mehr. Aber ich weiß halt nicht, ob das sich nur auf die Strapazierfähigkeit beschränkt, aber... Keine Ahnung, ich würde sagen, investieren wir das mal, oder? 24. März wird das aktiviert. Also nach dem Rennen. Aber es ist okay. Wir haben 283k, das ist okay. Ähm, und ich würde sagen, Reifenauswahl, wir wählen. Ich würde tatsächlich sagen, eher härter. Dann haben wir immer noch ein bisschen was zur Auswahl. Weil so viele weiche Reifen brauchen wir eigentlich. Wobei, nee, kommen wir in dem Ausgewogen. Ich würde sagen, gehen wir auf zum zweiten Rennwochenende. Oh ja, yeah, Bahrain. Training Nummer 1 steht an auf einer wunderbaren Strecke in der Wüste. Ich bin gespannt, was möglich ist. Und der ist auch mit der... Welche Lackierung ist das? Ist das die neue? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Und wir werden jetzt schön ähm, zur Streckenaklimatisierung rausfahren und dann mal schauen, was möglich ist hier in den Trainingsprogramm. So, und da sind wir fertig mit dem Akklimatisierungsprogramm. Schön, schön. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage. So, da haben wir doch tatsächlich wieder viele Punkte geholt. 540 von 575. Ich war nur im Quali einfach zu lahm. Also da habe ich erst die Zeiten gerade so erst geschafft. Uff, das wird schwer. Aber mal gucken, wie das rennen wird mit unserem scheiß Motor. Schauen wir jetzt mal das Quali uns an. Ja, wir sind Platz 3, aber wir hatten auch natürlich die weißen Reifen. Unser Teamkollege ist saularm, wie erwartet es. 17 Zehntel hinter Russell, obwohl er eigentlich hier hätte sein sollen. Ja, weil von ist halt nicht so gut. Und wir kriegen weitere Ressourcenpunkte, das ist wunderbar. 1100 und ein bisschen Anerkennung. Und da sind wir im Qualify mit einer richtig geilen Mucke im Hintergrund. Und das sieht auch echt wunderschön aus mit dem ganzen Licht, dem äh, Lichterflut am Abend. Das wird interessant werden. Und diesmal haben wir keinen äh, Schaden irgendwie am Fahrzeug. Schon mal. Das ist schon mal gut. So aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus für mich, dass ich weiterkomme in Q2. P12 und wir sind kurz am Ende. Aber ich fahre nochmal eine schnelle Runde, weil meine erste Runde echt nicht sauber war. Mal gucken, was drin ist. Auf jeden Fall viel Top Speed, das war wichtig. Aber ich habe halt wenig Downforce dafür. und diesmal nicht quergestanden in der Kurve. Ja, die Lex sollten trotzdem weg sein eben. Aber oh, diesmal keine Lex in der Kurve hier. Ich habe zwar Zeit verloren, trotzdem aber egal. Besser, zumindest nicht viel besser, aber besser. Der Teil der Runde war, glaube ich, eigentlich ganz sauber, von daher war zu wenig Zeit, glaube ich, drin stecken. Ah, ein bisschen weit rauskommen, ja, egal, wir fahren das trotzdem, ich zähl das. Wenn das spiel das zählt, dann zähle ich das oh. ja das kostet noch mal schön Zeit und P11 mit 10 hinter Norris, das ist überraschend für unseren Motor nice! Yay, wir haben das erste mal es in Q2 geschafft und Ah, ich glaube, die Zeit war sogar notwendig, die Verbesserung. Ich glaube, ich hätte es mit der alten Zeit nicht geschafft. Wir schauen mal ganz kurz rein. Äh, Rennleitung, Fahrer. Ich bin da vorne 27, 346 gefahren. Ich hätte es mit der alten Zeit nicht geschafft. Oh mein Gott, das war wichtig, dass ich mich da verbessere. Gut, Q2 steht an. Okay, wir haben nur diesen einen Reifensatz, um uns gut zu qualifizieren. Ich will gar nicht in Q3 kommen. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich P11 werde. Ich glaube, ich kann auch gar nicht in Q3 kommen. Dafür bin ich, glaube ich, zu schwach. Weil dann habe ich freie Reifen, weil wenn ich auf P11 oder 12, 13, 14, 15, 16 bin. Mal gucken. Oh, Junge, das fängt schon mal nicht gut an. <lacht> ja, ein bisschen quer stehe ich da. Ja, Vettelzeit kommen wir nicht ran. hier weit rausgekommen. Ja, wo muss ich irgendwie auf eine 27.5 oder so hinauslaufen. Okay. Letzte Kurve. Nicht zu weit rauskommen. Oh, das ist eine 27-0, das ist genauso schnell wie eben. Vielleicht ein paar Tausend schneller oder langsamer. Aber deutlich langsamer als die Ferraris, die immer noch nicht gepatcht sind zum Zeitpunkt der Aufnahme. Oh mein Gott, ja. Mal schauen, was diese Zeit uns am Ende bringt. Und ich bin am Ende P13, so wie schon in Q1 und. Eigentlich sogar relativ fest. Also nach vorne hätte mir anderthalb Zehntel gefehlt. Nach hinten war ich eine Zehntel vorne. Ähm, P13 ist eine gute Startposition. Da kann man einiges von ausrichten. Mal schauen, was das Rennen uns verspricht. Und Bottas ist auf Medium. Das könnte interessant werden fürs Rennen. Und wir kriegen neue Ansehen. Ansehenspunkte. Sollte uns auf jeden Fall helfen. Oh, Bahrain. Wir sind hier also wieder an einer Strecke, die berühmt ist für beeindruckende Bilder und spannende Kämpfe um Ruhm und Ehre. Mal sehen, wer heute beim großen Preis von Bahrain im Rampenlicht stehen wird. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Sakir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Stefan, ich frage mich, ob die Teams in der Mitte heute frühe Boxenstops machen werden, um damit die Führenden unter Druck zu setzen und deren Strategie durcheinander zu bringen. Wenn man in der Mitte des Feldes ist, hat man sein eigenes Rennen zu fahren. Ich glaube nicht, dass sie vorne angreifen werden. Aber je näher sie an der Spitze sind, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie Doppelstrategien einsetzen. Wenn ein Team zum Beispiel auf Platz 2 und 3 ist, kann es den einen Wagen vorzeitig in die Box holen, während der andere draußen bleibt, was den Führenden stark unter Druck setzt und eventuell einen Fehler provozieren könnte. Ist an der Zeit einen Blick auf oh die ja. Der einem Strategie Open ist immer sehr wichtig, aber mit unseren Teamkollegen Louis brauchen wir Samuel es nicht. Heute von der Pole. Und macht die erste Reihe, Mercedes One 2 schon wieder. Wie Vettel, Leclerc, Alter, so krass überlegen sind die. Die sind echt langsam gefahren und in Q3. Die hätte Ronto. ich besiegen können. Russell, Latifi und Mahavir Raghunathan. <lacht> <lacht> er ist nur eine Zehntel liter Latifi, immerhin. Oh Junge, ja wer wird sich durchsetzen? Ich hoffe wir können wieder in die Punkte fahren. Ich dachte, denke eher nicht wegen unserem Motor, aber die Qualipace war gut und ja mal gucken. Im Rennen letztes Mal ist doch auch alles gut gegangen, wir werden es sehen. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Ich werde ein bisschen mehr Sprit mitnehmen. Ich bin zwar ein relativ äh, aggressives äh, Renntrim-Training -tra gefahren, wodurch dann mal, ich dann weniger Sprit mitnehmen muss, beziehungsweise mir wird mehr Sprit generell zugegeben. Und ähm, ja, ich denke, das ist hier die optimale Strategie. Eine 1-Stop mit, mit medium Hard. Ja... Wir, wir hoffen, es geht. Wir werden es sehen. Und ich würde sagen, auf zur Strecke. So, auf geht es zur Startaufstellung. Das wird jetzt interessant werden. P13 hinter uns ist Raikön und dahinter ist Quiert auf Soft. Der wird mit zwei Stop fahren. Mal gucken, was am Ende schneller ist. Wenn man im Verkehr hängen bleibt, kann man mit einer ein oder zwei Stop, je nachdem, viel Zeit gewinnen und verlieren. Mal schauen. Obwohl die Zwei-Stop tendenziell langsamer sein soll. Mal gucken. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Okay. Los geht's. Okay, guter Start. Vorbei an Norris und Ocon. Oh mein Gott. Sorry. Ich lasse mal ein bisschen Platz. Wow. Bitte, aber nicht so aggressiv. Boah! Wow. Wer hat mich da gedreht? Das war, glaube ich, ein Plan, oder? Oh mein Gott. Ja, musst du pausieren... ja auch immer mich da gedreht hat, das war irgendwann klar, glaube ich. Wir müssen gucken, dass wir jetzt dranbleiben an Stroll, damit wir DRS haben gleich. Also, das wird schon hart schwer, weil die haben alle Softs da vorne und. No, es hat Medium, das ist okay. Aber dein Teamkollege hat halt Softs drauf. Wird schwer, aber Punkte sind auf jeden Fall drin. Wir haben eine gute Strategie. Ja, ich bin jetzt schon auf dem DS-Fenster. Und Seins hinter mir, der hat seinen Teamkollegen überholt. Der wird jetzt aufschließen, weil er auch noch die weichen und Reifen hat und alles. Wenn wir den lange hinter uns halten können auf seinen weichen Reifen, wäre das ideal. Danke Seins, wenn du hier hinter mir bleibst. Das wäre ganz nett. Zum Glück hat er denselben Motor, das heißt, er hat nur den DRS-Vorteil zum Glück und nicht so wie beim letzten Rennen auch noch generell mehr Pace und auch noch einen krassen Motor. Lieber, lieber sein, geh bitte weg. Oh Gott ist sehr schnell. Ja, wir müssen jetzt erstmal so eine Weile kämpfen, bis er halt irgendwann in die Box abhaut. Gegen Runde 10, 11. Oh, Seins geht jetzt schon in die Boxenrunde. 7 oder Runde 6 eher gesagt, das ist früh. Also das ist mehr das ist richtig safe. zwei Stop. Boah, man muss auch bedenken, der hatte glaube ich auch gebrauchte Softreifen, weil er ja sich für gut zwei qualifiziert hat. Ja, das wird ein Spaß werden mit dem Mercedes Motor, der ist nicht so viel stärker im aktuellen Patch, aber schon stärker als der Renault. So, da gehen einige an die Box und es leckt schön. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,0 Sekunden. Fühlbar. Oh mein Gott. Quersteher beim Rausbeschleunigen. Oh ja, die Reifen haben wir auch schon gut abgebaut. Die müssen noch 4, 5 Und auch perez geht rein. Wir sind das P2 hinter Bottas. Bottas, der Einzige, der halt auch in der Top 10 gestartet ist, mit einem Medium-Reifen. Der ist halt fast einen ganzen Stop vor uns, aber der ist halt auch auf dem auf Medium. Und der ist halt ein Mercedes, kein Wunder. Der ist halt locker anderthalb Sekunden schneller pro Runde. So hinter uns ist jetzt nur Ocon und der ist auf Medium und den müssen wir hinter uns halten. Der hat auch einen Renault Motor, weil er natürlich im Werks-Renault sitzt. Aber der ist auf Medium, das heißt, der fährt dieselbe Strategie wie wir. Das heißt, den müssen wir hinter uns halten. Weil es könnte am Ende um Punkte gehen zwischen uns und Ocon. Ich bin mal gespannt, wann ich und er reingehen. Das wird halt echt interessant werden. Vermutlich gehe ich ein bisschen früher rein, um äh, den Undercut zu machen. Dann soll ich reingehen? Runde 13. Dann würde ich sagen, gehen wir Runde 12 rein. Weil somit kann ich definitiv, oder sollte ich zumindest verhindern können, dass er mich über die Boxenstrategie überholt. Weil sobald er an uns vorbei ist, ist es fast unmöglich ihn wieder zurück zu überholen. Dafür brauchen wir schon Glück und ich glaube, er hat einfach mehr Pace als wir und würde uns wegziehen. Es sei denn, wir haben DRS. Oh Junge, der wird uns überholen. Ich werde ich das richtig riskant fahren müssen, um den hinter mir zu halten. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weiterfahren Oh mein Gott, Ocon. Das war riskant. Oh, ja, er fährt uns weg. Zumindest haben wir noch DRS. Ich würde sagen, wir rufen wir schon mal die Boxen crew Könnten wir ihn vielleicht kriegen. Jetzt schauen wir aber erstmal, was er macht. Okay, er geht rein, er, er bleibt draußen. Und wir gehen rein. Vettel mit der schnellsten Rennrunde aktuell. Der fährt zwei Stop. Aber der ist ausreichend, weil der einfach so viel schneller ist. Los, los, los. 1,9er Stopp, das ist krank. Na, TV ist an uns vorbei. Aber der ist noch nicht in der Box gewesen, glaube ich. So, wir müssen jetzt eine richtig schnelle Runde fahren. So, ich bin leider verdammt im Verkehr rausgekommen. Komm, Tifi, bitte sei ein cooler Typ. So, unser Teamkollege ist vor uns. Auf Medium, der fährt also auch dieselbe Strategie wie wir. Okay, er bleibt draußen, aber mit der soll ich ihn schnupfen können. Da ist Stroll, nice. Der hat Zeit verloren. Obwohl er auf der ...Zwei stop ist. So, Williams Nummer 2, bitte. Der hat zwar jetzt auch der, aber ich hoffe, ich komme an ihm vorbei. Oh mein Gott, sorry. Es tut mir echt leid, Russell. Ich mag dich wirklich sehr. Also ich mag Wasser wirklich sehr. Aber jetzt muss ich wirklich hier mal vor, hart vorbei. Weil ich könnte tatsächlich das kriegen, was ich nicht mehr gedacht hätte. Und Ocon ist in der Box. Und komme ich vor Kon raus? Es wird eng. Oh Junge. Oh mein Gott, ich bin in ihn reingefahren. Sorry Kon, aber es war richtig kacke von dir, wie langsam du deine Kurve warst. Vierbe Flagge, okay. Warum das? Okay, alles klar. Oh, Kon hat einen Schaden, glaube ich. Ja, Proten, Motorplan oder sowas. Tja, dann.. Ist das echt ehrlich? Das ist schon wieder ein Renault. Im letzten Rennen ist Ricardo ausgeschieden als einziger. Wir sehen leider wieder unseren Lieblingsgegner vom letzten Rennen, Leclerc. Der ein ganz seltsames Rennen abliefert hat. Das okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,5 Sekunden. Das hat der angestellt, dass er hinter mir landet auf den Harten? Ich ist der ja zwei Stop gefallen, aber mit einem harten? Also soft, soft, hart vielleicht? Ich komme sogar vorbei an Vettel. Vor beiden Ferraris. In Australien kann man ja an sich schon schlecht überholen, aber selbst da war es fast unmöglich, hinter mir zu halten. Ja, da habe ich keine Chance. Schaut euch einfach mal an, wie schnell der Ferrari ist. Pff. Chancenlos. Alter, Vettel, nicht in die letzte Kurve, du hast eine gesamte Gerade, wo du mich easy überholst. Das ist ein Idiot. Sorry, fast man greift nicht in der letzten Kurve an, wenn du die gesamte Gerade hast. Jo, Verstappen. Nee, keine Chance. Keine Chance, den hinter mir zeigen. Einfach zu schnell. Vor allem auf den Mediums. Ich denke, P7 ist das, was wir realistisch kriegen werden. Habe ich gar keine Chance. Ich könnte vielleicht jetzt hier nochmal reinhalten. gucken ob ich die aus überhand halte ich krieg sogar drs oh mein gott ich habe mich berührt mit albon okay auf die gerade gucken was drin ist vermutlich eher nichts nee. Nee. Hab ich schon gedacht, das war dumm. ist ein bisschen Zeit zu Kimi. Kimi holt schön auf, 5,9, 5,8. Ich vermute, das wird unser letztes spannendes spannender Moment in dem Rennen gewesen sein, weil Kimi ist jetzt nicht wirklich schneller, das ist in einem langsameren Auto. Also, ja, vielleicht war es das mit dem Rennen schon alles. So, nochmal kurz vor Ende eine persönliche Bestzeit fahren um eine halbe Sekunde. Schön. Trotz der alten Reifen. Das ist eine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, die letzte Runde, die wird nicht sehr spannend sein. Kann ich so, so schon mal sagen. Oh, Seins hat gerade noch Raikön überholt. Interessant. Kimi hat gerade zwei Positionen in den letzten zwei, drei Runden verloren. Feuerwerk. Geht ab, Walter Tiribost hat das Rennen gewonnen. Ich denke mal vor Hamilton. Alter, das Feuerwerk geht ab. Okay, das war das Rennen in Bahrain. Wunderbare. Was sind sechs Punkte haben wir mitgenommen? Hui. Kommst. Schönes, schönes Rennen. Ich bin wieder Fahrer des Tages. Kann man da irgendwie ein Bild aus... Oh, jetzt doch gibt es noch ein Bild. Beim letzten Mal hat es nicht rechtzeitig geladen. Interessant. Oh ja, Mercedes One, Two mal wieder. Glaube ich. Und ein Ferrari auf drei. Es ist eine etwas langweilige Antwort, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt. Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst, wenn du das Tempo nicht halten kannst. Unsere Gewinne heute haben gezeigt, dass sie beides konnten. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ja, und Vettel hat gewonnen und Valtteri, äh, Vettel ist drunter geworden, Valtteri hat gewonnen. Und Bottas gibt halt richtig, richtig Gas in dieser WM. Der will den Titel haben. Und ich wäre ein großer Fan davon, um ehrlich zu sein. Also, gerne, gerne her damit. Ja, schönes, schönes Rennen. Wir haben trotz einer langsamen Zeit, haben wir uns gut durchgekämpft, eigentlich, würde ich mal behaupten. Und unser Teamkollege ist 20. geworden. Er hat zumindest, ähm, ja, Latifi besiegt, auch wenn er überrundet worden ist. Aber gutes, gutes Rennen. Ähm, wie sieht das denn aktuell in der Rangliste aus? Wir sind da P8 in der WM, gleichgestellt mit Perez. Und in der Team-WM sind wir Platz 6. Und Mercedes hat einfach alle Punkte schon mitgenommen, also, oder? 44 Punkte gibt es? Ne, die haben nicht alle Punkte mitgenommen. Sie haben halt, nicht, glaube ich, nicht die schnellsten Rennen. Äh, Rennenrunde immer bekommen in beiden Rennen. Ähm, aber trotzdem ein super gutes Rennen. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Rennen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter zu dem ganzen Geplänkel danach. Ja, ja Rennen gutes Rennen. Naja, an sich war es der Start und unsere Strategie, die halt gut so funktioniert hat und ja, ähm. Wir haben halt viel Grip gehabt, würde ich sagen. Ich weiß, also ehrlich gesagt, so ein wirkliches Geheimnis gab es nicht. Ich hab halt einfach mich gut angestellt. Gern geschehen. Und wir kriegen wieder Teamanerkennung, das freut mich doch sehr. Und wir kriegen sogar noch ein bisschen Geld, 102.000, überhole bei einem Rennen 10 verschiedene Fahrer. Echt? Habe ich so viele verschiedene Fahrer überholt? Krass, 90.000 extra. So, da sind wir. Das nächste Rennen ist am 2. April. Das ist in Vietnam. Und das ist eine neue Strecke dieses Jahr. Oder wäre dieses Jahr eine gewesen, wenn es nicht ähm, diese Pandemie gegeben hätte? Und wir sind immer noch das viert schwächste Team. Wir können aber hier einiges machen. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tage Zeit. Da können wir einiges machen. Ähm. Die Sache ist, wir können nichts, wir können es nicht genau ausreizen. Das ist ein bisschen schade. Ähm. das zweite Fall, was ja, ähm. Ich sag, ein bisschen. Anerkennung könnte helfen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen das hier. Und. Schwerpunkt chassis, da kriegen halt die anderen Nachteile. Das will ich eigentlich ungerne. Ah doch, wir können es doch ausfüllen. Und das gibt uns kostet uns ein bisschen Geld, aber wir können das Team ein bisschen verbessern. Hier könnten wir das Tempo verbessern von bei von. Ich wäre ehrlich gesagt dafür, dass wir das Team verbessern und ähm, wir gucken mal in die verschiedenen Sachen. Also wir können jetzt hier nichts kaufen, leider. Weil wir zu wenig Geld haben, aber wir können in F und E investieren. Und hier können wir leider aktuell... Können wir hier aktuell investieren? Ist das Entwicklung in Gang, oder? Okay. Können wir das machen? Ich weiß es nicht. Abteilung ist ausgelastet. Gut, dann können wir hier nichts machen. Das würde uns 525 kosten. Dann würde ich sagen: Ankunft 20. Oh. Okay, das kommt mit der Zeit alles. So, ähm. Ich würde sagen: Strapazierfähigkeit Motor machen wir mal. Und wir kümmern uns. Können wir was im Chassis machen? Das ist zu teuer. Das ist gerade im Gange. Das heißt, ich würde sagen, wir investieren... Das ist zu teuer. Investieren wir hier in den Frontflügel. Und dann haben wir unser, unsere Ressourcen, glaube ich, relativ gut verwendet. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können mal vorspulen. Und schauen uns an, was passiert. Teamaufbau. Ein bisschen besseres Chassis. Noch ein bisschen Geld. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Person oh. sagen, den du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst, denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Oh, das ist interessant. Okay, also die können wir nicht kaufen wie den anderen Spielen. Das ist interessant in den in der normalen Karriere. Interessant. Ähm, ja, leider habe ich jetzt zu wenig Ressourcenpunkte. Aber egal. Ähm, ich guck mal ganz kurz, kann ich mir denn einen Rivalen aussuchen? Jetzt schon oder Finanzen? Ja, machen wir auf jeden Fall gewinnen. Guck gerade mal, können wir irgendwas noch machen? Ja, hier sehen wir die Finanzen, haben wir Geld ausgegeben. Ich konnte es leider nicht meinen Rivalen einstellen. Okay. Dann ist es das hier gewesen für diesen Part. Und beim nächsten Mal geht es in unserer My Team Career zum ersten Mal nach Vietnam. Ich bin noch kein Rennen in Vietnam gefahren. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Und, ähm... Falls das Bild gerade flackert, es tut mir echt leid. Das ist bei mir gar nicht zu sehen. Nur in der Aufnahme anscheinend. Ja, ähm, beim nächsten Mal Vietnam. Neue Strecke, bin ich noch keine Runde gefahren. Ich kenne auch die Strecke noch nicht so ganz. Ich habe zwei, drei Runden mir angeschaut vorher. Und mal gucken, was da geht. Nächstes Rennen in Vietnam. Bis dann. Und ciao, euer Rocky.